Ja, mein Name ist Alexander Wörl von der Firma ContentServe, ich begleite bei uns den Bereich als VP Business Solutions, Vice President Business Solutions und Pre-Sales. Und wir in meinem Bereich, wir machen Pre-Sales für die Firma ContentServe und erweitern ContentServe um die sogenannten Business Solutions. Mein Vortrag ist für alle die von besonderem Interesse, die herausfinden wollen, wie wir ContentServe mit der modernen Publishing-Strategie zusammenbringen und wie wir es schaffen, die drei Welten Automated Documents, Design Documents und Office Documents zu erzeugen, direkt aus einem ContentServe-PIM-System heraus. Ich bin bei diesem Print Day, seit ich mich erinnern kann, ich glaube bestimmt seit, ich weiß nicht, zehn Jahren gefühlt, und bin immer da und versuche, diesen Tag nicht zu verpassen, weil man viele, viele alte Freunde wieder trifft. Der Markt trifft sich, teilweise auch Kunden, Kundenprojekte. Und es ist eine, eine wunderbare Gelegenheit, zusammenzukommen, gerade nach Corona und zusammen zu feiern am Abend.